Lilo. Heute schauen wir uns mal die Convert-Funktion des Programms Image Magic an. Falls noch nicht installiert mit sudo, leerzeichen apt-get, leerzeichen install, leerzeichen Image -magic installieren. Was kann man damit machen? Man kann in Bilder automatisch Texte hinzufügen lassen. Ich habe da was vorbereitet, das Skript hänge ich euch an. So, ich habe mir, und das macht ihr jetzt mal nach, wenn ihr möchtet, einen Ordner angelegt, der heißt Test. Ja. Das Skript, das ich euch zur Verfügung stelle, kopiert ihr in den Testordner und rechtsklick und die Eigenschaften macht ihr das Ding. Zugriffsrechte als Programm ausführen. Ausführbar, das ist ein Shell-Skript. Dann sucht ihr euch irgendein schönes Bildchen, was ihr habt. Es sollte ein JPEG-Bild sein und nennt das old.jpg. So geschrieben, wie es hier steht, alles in klein. In dieses Bild soll jetzt Text rein. Und das macht unser Skript. So, bevor ich jetzt da weiter schwätze, machen wir das doch mal. Also, wir haben den Ordner namens test. Da ist das Skript drin, also müssen wir da erstmal rein vom Terminal aus. Test. So, mit ls kann ich mir anschauen, ob da alles drin ist. So sollte es bei euch aussehen. Das shell-script-image-text.sh ist da drin. Und old ist euer altes Bild. Ja, warum altes Bild? Wir wollen das ja überschreiben, da soll Text rein. Und das neue generierte Bild heißt da ja new, wie neu. Also jetzt Punkt. Und dann der Schräger, der auf der 7 ist. Und dann image-text.sh, so habe ich das mal getauft, ja. Und dann Enter drücken. So, jetzt ist schon alles passiert. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Wir gehen mal in den Testordner rein und schauen, ob das gelungen ist. Wir haben jetzt ein neues Bild, das war das alte Bild, so ein blaues uh, ubuntu mate Hintergrundbildchen ein bisschen aufgepeppt als JPEG-Datei, namens old, klein geschrieben. Kleingeschrieben JPEG. Und hier ist das Neue. Da steht jetzt das drin. Automatisch mit der Uhrzeit von Gets. Ne? Das ist der Witz dabei. Ne? Man kann also Skript gesteuert irgendwelche Texte in Bilder knallen, die man schon hat. Gut, wir sind ja im Verzeichnis drin. Falls nicht, müsste man hier den kompletten Pfad zum alten Bild angeben, old.jpg. Gut, da ich mit meinem Terminal in das Verzeichnis gewechselt bin, Text langt es, wenn ich einfach den Namen dahin schreibe. Falls nicht, den kompletten Pfad zur alten Datei. Neu erstellt werden soll das neue Bild mit dem Namen new.jpg. So, was mache ich jetzt? Ja, wir haben Text, ne? Wir haben Text äh, und der kriegt, jetzt gucken wir uns mal das neue Bild an, der kriegt zum Beispiel eine Farbe, hellblau und der hat eine bestimmte Größe und der ist eine bestimmte Schriftart, ja? Und dann hat er noch eine Position hier auf dem Bild, ne? Die müsst ihr gegebenenfalls anpassen zu eurer Bildgröße. Bei mir passt das jetzt ganz gut. Nun, es gibt für den Text eine X- und Y-Koordinate. Schriftgröße, Schriftfarbe, wohin damit? So. Und das findet man hier wieder. Font Size, also die Größe von den Buchstaben quasi, habe ich jetzt mal 100 gesagt. Das könnt ihr anpassen, wenn euch das zu riesig ist oder zu klein. Die Farbe ist Light Blue, das ist hellblau auf Englisch. So, und welchen Schriftfont, also welche Schriftart will ich denn? Da müsstet ihr mal... Gucken, ne, ob ihr diese ja, Fonts denn habt. Ne? Könnt ihr dann mit eurem Dateibrowser mal gucken. Ne? Könnt ihr mal gehen in Dateisystem und dann gibt es ja, ja, ihr könnt ihr hier abkupfern, alle also gucken User ne? und dann in den entsprechenden Unterordner wechseln. So, nachdem ihr euch vergewissert habt, äh, dass es den von gibt, oder ihr nehmt irgendeinen anderen, es sollte ein true type Font sein. Habt ihr das auch schon erledigt? Da das bei jeder Linux-Version so ein bisschen anders ist, müsst ihr das jedenfalls anpassen. So, jetzt habe ich da drei Texte ausgeben lassen bei unserem Bild. So, einmal Dreckrunner, da oben, ne? eine Zeile tiefer quasi, Demo, und dann irgendwo mit XY-Koordinaten, Skript generiert, aktuelle. Uhrzeit. So, also drei Texte: 1, 2, 4 3. So, so ein ist easy. Ihr passt den Text euren Bedürfnissen an. Dann hat er ein Left, ne? also das ist quasi Abstand äh, links. Ne? Das ist quasi ein Stückchen von da. Ne? Wenn ich das jetzt größer mache, Left gleich äh, 50, speichere das ab. Gehe dann nochmal rein, führe das nochmal auf, einfach Pfeiltaste nach oben auf der Tastatur und gucke mir das Bild nochmal an. Dann äh, muss ich natürlich erstmal wieder in den Ordner reingehen. Ordner persönliche Ordner, in den Ordner Test. Gucke mir das neue Bild dann nochmal an. Gegebenenfalls F5 aktualisieren. Und dann ist das äh, nicht mehr 10 Pixel vom Rand, sondern 50. Ne? Gut, ist auch klar spielt also mit den Parametern rum. Da habe ich gesagt, äh, von oben gesehen, von oben gesehen ist äh, die, ja, fängt der Text dort an, wenn der Text zum Beispiel die Größe 100 hat, äh, von, von oben 100 oder so. Ne? Ihr könnt auch direkt eine Zahl angeben. Zum Beispiel, äh, Top wäre, äh, was weiß ich, 370. Dann würde der text direkt dann woanders erscheinen. Speichern. Ihr könnt es also entweder Skript steuern. Ne? Jetzt muss ich das nochmal ausführen, damit das neue Bild neu generiert wird. Skript steuern oder fest einbrennen. Jetzt seht ihr diese unten hier. Ne? Das ist äh, tiefer quasi. Ihr spielt mit den Parametern rum. Das gleiche Spiel mit dem zweiten Text, demo den habe ich halt 10 Pixel und da habe ich gesagt, die Font-Size ist 100 mal 2. Da hätte ich auch direkt 200 hinschreiben können. Ja, hätte ich auch machen können. So 200. Ihr könnt es entweder rechnen lassen oder macht fixe Werte. Wieder zurück aufs Terminal. Bums, Feuer. Noch mal dahin und schaut euch dann das Ganze noch einmal an. Gut. Ähm, falls das. Ähm nicht ganz aktuell ist dieses Bild. Ich jedenfalls den Dateibetrachter nochmal schließen. Und äh, nochmal aufmachen, dann seht ihr, 11.35 Uhr passt. Ne? Das ist gerade eben erst passiert. So, was haben wir noch? Und hier ist jetzt mal der dritte Text, den ich habe ausgeben lassen in diesem Demo. Der berechnet da was. Ne? Der macht quasi das gleiche, als hätte ich im Terminal eingegeben. Date kommt so ein Spruch bei rum. Den wollte ich aber gar nicht. Ich wollte nur den Teil. Ja, also 11.35 Also habe ich gesagt, Date, ne? das ist so ein Text. Und mit dem Befehl Cut, mit dem Delimiter, also dem Trennzeichen, Leerzeichen, da davon das vierte 1, 2, 3, das vierte. Das war erstmal die ganze Uhrzeit. Und dann habe ich nochmal mit dem Pipe-Symbol den Delimiter-Trenner hier den Doppelpunkt genommen. Ja und habe gesagt, Feld 1 bis 2, das sind dann die beiden und schon stand da 11.35 Uhr so, easy going zum Schluss kommt der Teil, wo dann wirklich das Bild generiert wird der Convert-Befehl von Image Magic wird hier benutzt hier finden wir dann alles wieder, was wir oben schon definiert haben zum Beispiel den Font, also Schrift, die Frontgröße die Fontfarbe. Und dann unsere drei Zeilen. Ja, das habe ich hier mal so umgebrochen, weil das sonst so eine ganz, ganz lange Zeile gewesen wäre mit dem Schräger. Ihr könnt dann auch noch weitere Zeilen hinzufügen und einen weiteren Draw-Befehl äh, euch da drunter kupfern, kopieren, einfügen und an, meinetwegen einen an Text Nummer 4 machen und dann, ihr wisst was ich meine, alles nochmal da drunter schreiben. Text 4 äh, und den vierten Text dann. Ähnlich wie hier generieren lassen. Ihr kopiert euch einfach mal einen da davon. Ne, wenn ihr den vierten Text wollt, nehmt den meinetwegen Text 4. Und ich schreibe jetzt hier zu Demo-Zwecken 444 hin, damit man sieht, dass es der vierte ist. Und der sollte natürlich woanders sein wie die anderen. Und von links meinetwegen 60. Abspeichern das Skript wieder. Wir sind immer noch in dem Ordner Test. Pfeil nach oben. Feuer. Und ja, ich habe einen total primitiven hier. Ja, was ist das? das? Ist gut, dass es Fehler gibt in meinem Ding. Hier sehe ich, habe ich vergessen, die 4 zu ändern. 4. Ja, dann ist ja jetzt der vierte. Also muss man dann immer überall da 4 hinschreiben, was zum vierten Text gehört. 4, 4, 4, Habe ich hier richtig gemacht? Jawohl, Passt. Speichern. Ne, Wenn so mal passiert, wird ganz äh, primitives kommt. Also das kann ich mir mal schließen. Dann einfach nochmal Pfeil nach oben, nochmal keine Fehlermeldung, schön, jetzt sollte das so sein, wir sehen schon, passt, ja, 11.38 Uhr die aktuelle Uhrzeit und äh, der vierte Text steht da. Wie gesagt, ihr spielt mit den Parametern rum, habt ihr einmal die richtige Schriftart eingestellt, die ihr in dem entsprechenden Ordner bei euch findet, je nach Linux-Version kann das ein anderer Ordner sein, und ihr seid im richtigen Verzeichnis, habt da die alte Datei, kriegt eine neue Datei mit dem Text, den ihr gerne möchtet. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.